hier in Thermalbad, Wiesenbad, ne? bei naja, wunderschönen, vorfrühlingshaften Temperaturen. Ein Benefizkonzert für die Geflüchteten aus der Ukraine bei uns hier im Landkreis, insbesondere für die Kinder. Ja, einige Musikanten aus dem oberen Erzgebirge hatten die Idee, sich hier zu treffen. Und was daraus geworden ist, das erleben wir heute. Über 90 Musikerinnen und Musiker haben sich hier zusammengefunden. Und natürlich, das Publikum ist auch schon da. Also wir sind ganz, ganz aufgeregt und gespannt, ob es natürlich auch ein paar Spenden gibt für die Kinder und für die Bedürftigen. Und wir freuen uns hier, dass es heute so schön das Wetter auch noch hingehauen hat. Gestern wäre es nicht ganz so schön gewesen, aber heute, das passt doch. Für einen Musiker ist es doch ideal. 10 Grad, purer Sonnenschein, Osterwetter, so stellen wir uns das vor. Vielleicht ist ja dieses Konzert heute der Anfang von einer Konzertreihe. Vielleicht jedes Jahr, vielleicht aber auch nur alle zwei Jahre, in dem sich Musikanten zusammenfinden, für einen guten Zweck zu spielen. Und Hilfsbereitschaft und gute Worte und vielleicht den ein oder anderen Euro, das kann, glaube ich, jeder gebrauchen, dem es nicht ganz so gut geht. Also, viel Freude und viel auf! Musik